Hallo, ich bin übersetzt für aka Schaf, es tut mir leid, dass keine Minikraft PVP kommt, das liegt daran, dass Mache sagen, dass das lächerlich ist und dumm, wieso, ich bin Schaf also und ihr habt nur das erste Video gesehen. Naja, egal, dann würde ich sagen, im Halt, es tut mir leid, dass beim ersten Video keine Abstimmung war, sorry, okay, dann würde ich sagen, schau und lasst doch mal einen Kommentar da, wenn ihr wollt, okay, dann wirklich schau.